Ich mach dich mal dafür was. Hallo, komm Braucht noch ein paar mehr Gegner. Ey, das macht so Spaß. Das macht. Äh, es, ist, es, es ist beides. Hm. Sass. So. Weil hier jemand gelootet. Nicht wohl. Hm. Hallo. Mi mi. Oh Rabe, hier ist der Rabe. Ne? Dort Gegner, hallo, hallo. Hm. Beep beep beep beep beep. Hallo, jemand da? Beep beep beep beep. beep. Hallo. Da Enemy spawned. Right there! Right there! Enemy spotted! Trying to go into zone! Two enemy spotted! Nice! These guys are just piece of cake! Okay? Okay, Larcher? Okay, der Typ ist nicht schlecht, der Typ ist nicht schlecht. Na, ja, okay, Respekt, Respekt. Der Typ ist wirklich nicht schlecht. Boom! In den Kopf mit einer Glock. So, der nächste WD. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ich hab Bock auf 20 Bombs, ne? <lacht> das ist so dumm. Wie kann man sowas tun, Epic Games? Null Punkte Arena so zu machen. Pack doch mal ein paar Leute rein, die haben wenigstens 500 Punkte, okay? Damit das nicht so einfach ist, wenn man gerade so reinstartet. Komm. Nein. Ey, er möchte kämpfen. Das bedeutet eigentlich tot. Aber nö. nö. Die Leute sind nicht scheiße. Das ist es ist, ist, ist, ist okay, was die Leute kennen. Aber gut nicht. Fertig. Danke für die goldene Pumpern, ne? Wenn cooler Crypt, hab 200 Leben, jetzt passt's doch. <lacht> Junge, what the heck, es ist so billig. Hallo, nächster Billy. Meep, meep, meep, meep, hallo. Oh, wer pumpt denn da rum? Nächster bitte. der war noch billiger. Oh. Lol, lol, lol, Geiler Loot. Warum haben die alle goldene Scar und sowas? Ich, ich, ich hätte diesen Loot nie haben können ohne die Gegner. Oh. Nächster. Der nächste. Der nächste. Na, ich spring jetzt im Jumphead so lange herum, bis jemand mich anschießt. Oder ich jemanden sehe. Das war der nächste. Noch ein Kill und dann ist das eine. Ähm, eine Twenty-Room! Hab die Twenty Bomb da unten. Ich hab die Twenty Bomb gefunden. Ich hab die Twenty Bomb gefunden. Woo! GG! <lacht> oh fuck! Oh my God! Oh my God! Was ist hier? Hey, I didn't meant to do this. Oh Digger, was habe ich getan? Was tue ich hier überhaupt? Hallo. Der nächste bitte? Vielleicht. Mehr als 24 Kills. <lacht> oh nein, oh nein, Digga. Die, warum warum tun die mir jetzt so leid, Digga? Was habe ich denn getan? Digga? Weiß ich. Oh nein. Digga, ich muss da noch ein paar mehr finden. sind wir alle töten. <lacht> oh mein Gott. Ist hier irgendjemand noch? Hallo, hallo. Der Typ, der mich vorhin mit Stummgewehren gesprayt hat. Komm her. Komm herbei. Ich rufe dich. Komm, oh oh. Ey, Leute, ich versuche nur, Leute zu finden. Hey Leute, ich versuche nur, Leute zu finden. Oh, Mann, das ist so ein dummer Satz. Ich habe Leute gefunden. Ich habe dich gefunden. Also. Nein. Was low paddest du, wenn du gar nicht low padden kannst? Ach egal. Ich mach mal low pad. Was das Wasser gar nicht kann, Junge. Da ist irgendwo ein Buschen oder sowas. Würde ich so erwarten. Mhm. Der Typ ist gut, der Typ ist gut. Okay, okay. Ich glaub, ich muss mich mal heute ein bisschen mehr konzentrieren. Aber, ey, davor musste ich mich 9% konzentrieren und irgendjemand. Ich, ich habe einfach dahin geschossen. Ich wusste es einfach. Oh, Digga, what the heck I'm doing. Oh, aber das ist der 25-Bomb. Komm. Ey. Vorletzter Spieler, ich möchte der Erste von dir gesehen werden. Come on. Komm, ich möchte von dir als Erstes gesehen werden. Wee, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, Hallo. Ich bin auch hier. Vorletzter Spieler, komm, 25-Bomb. 25-Bomb, 25-Bomb. Wo bist du, vorletzter Spieler? Ich eine 25-Bomb. Oh, Mann. 25-Bomb. Okay, ich benutze den Jumphead, um einen einzigen Gegner aufzuspüren. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Oh, ja, oh, Buschcamper. Wow. Okay, okay, okay, okay, okay. Er hat mich gut getroffen. Er hat mich gut getroffen. Nicht schlecht. Nicht schlecht, das, das war Glück. Das war richtig Glück von ihm. GG. War knapp. Hat er gut gemacht. Oh mein Gott, was tue ich hier überhaupt? Hm, ich muss mir eine spektakuläre Weise überlegen, wie ich den Gegner töten werde. Mit dem Thunderpump? Hm, eigentlich nicht, nicht. Ich möchte ihn einfach nur finden, der möchte ich nicht. Kann mich auch in der Luft. Fast zu to zum Toten zum Hm. Sassbusch. Okay, ich guck mir das später an. Ich guck erstmal, wo er überhaupt ist. In Auto. Oh, ich habe ihn gefunden. Gut. Hallo. Oh, ist das ist ein Wort, glaube ich. Digga, wer macht so einen Scheiß in einem Haus? Wer schießt überhaupt vom Haus aus. Komm raus. Hui, hui! Ui, ui, ui, ui. Ui, ui, hui, ui, hui! Ui, ui, ui. Komm, wir machen jetzt eine Thunderpump. Komm raus, Mann. Komm raus. man muss ihn stark fühlen lassen er muss mich hitten er muss sich stark fühlen ach egal 20 bomb <lacht>